Wenn du schon ein bisschen weißt, was deine Interessen sind, ist es wichtig, dass du so viel wie möglich schnuppern. So findest du heraus, ob der Beruf zu dir passt und ob die Firma dir gefällt. Und mit dem Schnupperbericht in deiner Bewerbung kannst du zusätzliche Punkte. Erledige die Aufgabe sorgfältig und bleib immer konzentriert. Wichtig ist außerdem, dass du dich von deiner besten Seite zeigst und du selber bist. Schnuppern ist also in dem Bewerbungsprozess sehr wichtig. Auf jusip.ch kannst du dich auf genau solche Schnupperlehre online bewerben. <lacht>